Herzlich willkommen, liebe Picasso Army. Ja, mein, Geht, Jungs. Wir haben es geschafft. Wir haben am Wochenende zum ersten Mal Elite 3 erreicht aus eigener Hand. Ich weiß, war off-stream, Streams, Tut mir leid. Ihr wisst, ich bin krank geschrieben. Trotzdem weiß ich ganz genau, ihr hättet mich gepusht, ihr hättet mich unterstützt. Und dafür will ich euch jetzt so gut wie möglich was zurückgeben. Wir haben es endlich mal geschafft. Wir haben 23 Wins, ein Spiel war noch offen. Es hat nett danach ausgesehen. Ich habe mich gepusht, ich habe an euch geglaubt, ich habe an euch gedacht. Und ich habe es geschafft, Jungs. Mit dieser Aufstellung, die ich euch jetzt hier im Video zeige und meinen Taktiken, habe ich es geschafft, Elite zu holen. Wir gehen jetzt auch mal rüber in die nächste Szene. Guckt es euch an, ich erkläre ein bisschen was dazu. Wenn euch das Video gefällt, Lasst mir gerne wie immer ein Like da, kommentiert drunter. Ihr könnt die Taktiken gerne übernehmen. Müsst allerdings wahrscheinlich selbst ein bisschen rumspielen. Müsst austesten, ob euch die Taktiken liegen, ob sie euch nett liegen. Ich kann euch nur sagen, bei mir diese Taktiken waren die besten Taktiken, die ich bis jetzt gespielt habe. Wir gehen mal rüber. Hier seht ihr das Team. Ich habe mich irgendwann dazu umentschieden. Einen Joe Gomez rauszumachen, nachdem er gefailed hat ohne Ende. Ich habe wegen Joe Gomez drei Spiele hintereinander verloren, weil er unbeweglich war. Hat Fehlpässe gespielt. Es ging überhaupt nichts mehr mit Joe Gomez. Und da ich ja Samprota aus dem Icon Roulette gezogen habe, habe ich mir einfach gedacht, komm. Es kann nicht mehr wie schief gehen. Stell Samprota in die IV. Er hat Pace. Er hat gutes Def. Gute Physis. Ich habe ihn nur auf 6 Chemie gespielt. Hier seht ihr es. Ich habe auf 98er Chemie gespielt. Ich war nicht Fullcam. Wollte mir allerdings jetzt aber nicht für die letzten paar Spiele einen neuen Spieler kaufen. Deswegen habe ich mich für Sam Brotta entschieden. Und ich muss sagen, er hat seine Arbeit mega gut gemacht. Ich hätte es nicht gedacht. Der hat Arbeitsraten hoch, hoch, Jungs. Ihr seht es, die letzten sieben Spiele ist er zum Einsatz gekommen. Und dank dem guten Mann in der IV haben wir Elite geholt. Arbeitsraten hoch, mittel, ist für einen Verteidiger meiner Meinung nach nicht so geil, gerade wenn er im Angriff Arbeitsraten hoch hat, aber es hat gepasst. Hat gepasst. Ich zeige euch jetzt meine Taktiken hier, wie ich in Game normalerweise ins Spiel reingehe. Wie gesagt, ihr könnt die gerne übernehmen, es ist aber keine Garantie dafür, dass die Taktiken euch weiterhelfen. Ihr müsst euch damit einspielen, ihr müsst noch was verstellen eventuell wenn ihr defensiver stehen wollt oder offensiver wenn ihr mehr anspielstationen braucht ich habe diese weekend league hauptsächlich nach dem patch 4-2-3-1 gespielt <lacht> entschuldigung ich habe gemerkt nach dem patch die 5-3-2 liegt mir überhaupt nicht ich habe viele gegner gehabt die die 5-3-2 gespielt haben mir liegt diese aufstellung nicht Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die 4-2-3-1 langer Ball zu testen, Offensivstil, Defensivstil ausgeglichen. Hier seht ihr die Breite. Wir verteidigen breit. Viele oder die meisten Gegner spielen immer noch eine 4-4-2 oder wenn sie die 5-3-2 spielen, kommen die Außenverteidiger mit nach vorne. So musst du breit stehen, sonst wirst du auf den Außen überrannt. Wenn ich halt im Game gemerkt habe, er spielt mehr durch die Mitte, habe ich hier die Breite ein bisschen runter reduziert. Tiefe, je nachdem, müsst ihr für euch variieren. Ich habe am Anfang mit 5 Balken gespielt, habe dann aber gemerkt, die Umutpässe mit R1 und X über die Außen, wenn ich da nicht tief genug stehe und schnelle Spieler sind auf den Außen, wie ein Cristiano Ronaldo, wie ein Mbappé, werde ich leicht schnell überrannt, deswegen bin ich an 1 runter gegangen mit der Tiefe. Da könnte man eventuell sogar noch 1 runter, dass man richtig tief steht. Meiner Meinung nach, aber am besten nur für Leute, die wirklich gut verteidigen können. Was bei diesem Gameplay nicht möglich war, Jungs. Man konnte kaum die Spieler switchen, ich habe es trotzdem geschafft. Ich bin stolz auf mich zum ersten Mal Elite geholt zu haben, seit drei Jahren habe ich es versucht. Jeder hat immer an mich geglaubt, hat gesagt: Mach weiter, mach weiter, mach weiter, du schaffst Ich wollte bei 14 Siegen wieder aufhören. Wir waren in der Party, haben zusammen in der Party gezockt. Die Leute können euch bestätigen, dass ich selbst Elite geholt habe. Wenn ich Elite nicht geholt hätte, hätte ich euch das wieder gesagt. War ja schon mal der Fall. Wir hatten Elite 2 Rewards, hatten ein Kollege gespielt. Diesmal bin ich selbst. Hier, ja, Angriffsstil: einfach langer Ball. Damit die Spieler, gerade wenn der Gegner presst, dass du schnell nach vorne spielen musst. Der Gegner presst, hinten ist beim Gegner offen, langer Ball. Ihr seht, die Spieler bewegen sich schnell nach vorne. Da könnt ihr das Mittelfeld vom Gegner bzw. die Abwehr so schnell überspielen. Deswegen habe ich mich hier für langer Ball entschieden. Die Taktiken habe ich mir übrigens auch abgeguckt. Bei Stylo. Gibt es auch ein Video von dem. Allerdings habe ich sie nicht so übernommen. Ich habe dann für mich noch ein bisschen rumgespielt. Ich habe auch länger immer getestet. Ihr wisst vor zwei Wochen oder letzte Woche, waren es war, 20 Siege geholt, dann aufgehört. Eigentlich konstant immer 20 Siege. Jetzt habe ich da noch ein bisschen dran rumgespielt. Und es hat meiner Meinung nach sehr, sehr gut gepasst. Breite habe ich hier beim Offensivstil nicht zu breit, da ich vorne nur eine Anspielstation habe. Wenn ich da jetzt in die Breite ziehen würde, Hätte ich nur den einen Mann in der Mitte, dann müsste ich praktisch über die Flügel kommen. Und es ist einfach bei der 4231. 2 <lacht> nicht so der Fall. Ich brauche in der Mitte mehrere Anspielstationen. Wenn ich über die Außen kommen wollte, würde ich die 442 spielen. Was mir aber nach dem Patch leider nicht mehr so gut liegt. Spieler im Strafraum habe ich mich entschieden sieben Balken zu nehmen. Einer bleibt immer ein bisschen außerhalb vom 16er. Man muss leider gegen viele Bunkerspieler, wie es dieses Wochenende wieder war mit der 5-3-2 oder viele Gegner, was mich wirklich überrascht hat, haben sogar Dreierkette gespielt, aber haben hinten kompakt mit 7-8 Leuten gestanden. Deswegen bin ich dann hier auf 7 Balken hochgegangen. Hab dann automatisch mehr Anspielstationen vorne gehabt. Musste öfter mal den Ball halten, hin und her passen, bis die Verteidiger mal rausrücken. Warten, warten, geduldig spielen und den Pass in die Lücke suchen. Es funktioniert. funktioniert. Man darf nur im Aufbauspiel den Ball nicht verlieren. Das ist dann das ist fatal. Bei Ecken habe ich auf 3. Da ich meiner Meinung nach jetzt gute Kopfballspieler vorne drin habe. Jetzt diese Woche habe ich nicht so viele Kopfballtore gemacht. Habe mich dann auch des Öfteren entschieden. Wenn ich gesehen habe, der Gegner moved den Torwart. Die Ecke einfach kurz zu spielen. Dann nochmal nach hinten außerhalb vom 16er. Dann außerhalb vom 16er ein bisschen kombiniert. Wartet bis die Lücke kommt. Oder nochmal auf die Außen. Bis die Verteidigung vom Gegner auseinandergezogen wurde. Dann bin ich rein in die Mitte. Hat sehr sehr gut geklappt. Man kann natürlich, ich persönlich selbst, habe auch am Anfang mit zwei gespielt. Aber ich habe mit Kursawa, was ich nie gedacht hätte, ein mega Kopfballvieh in der IV beziehungsweise auf dem LV Posten stehen. Ich habe ein Adama Traoré. Kopfballbiester sind am Start auf jeden Fall. Tavaniere auch sehr, sehr Kopfballstark. Es kommt halt immer drauf an, gegen wen man spielt. Stöße spiele ich generell. Außer sie sind vom 16er immer kurze Bälle, deswegen habe ich hier nur auf zwei, dass ich zur Absicherung hinten noch drei Männer stehen habe, falls ein Konter kommen sollte. Ja und dann zeige ich euch die Aufstellung. Ich habe mit Neymar im Sturm gespielt, anfangs war Dybala bei mir im Sturm, Neymar über die Außen. Aber bei Dybala ist das Ding, er hat nur drei Sterne Foot. der kann mit rechts nicht schießen. Die Nestschüsse mit links und alles was er mit links aufs kurze Eck zimmert, geht rein. Aber die drei Sterne Weakfoot mit rechts haben mich dann irgendwann ein bisschen so nervös gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer versucht habe mit links zu schießen, mit links, mit links, mit links. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu umentschieden Neymar in die Box zu stellen. Der Typ 5'5, braucht man nicht drüber reden. Für mich der beste Striker in-game. Gut, jetzt bei den Totis ist es vielleicht ein Ronaldo oder ein Mbappé, aber sonst ist dieser Neymar in der Box einfach Liebe. Die Baller geht über die Außen komplett klar. Das reicht was für den Zweck. Er erfüllt seinen Zweck. Der kann gut passen. Über die Außen hat der Pace. Hat eigentlich ein relativ gutes Stellungsspiel. Körper hat er auch ein bisschen. Der muss einfach nur über die Außen kommen und Bälle bringen. So wie Lozano auch. Lozano halt natürlich mit mehr Pace. Dafür halt nicht körperlich so stark. El Piero auf der 10, aufgrund von seinen Arbeitsraten Mittel-Mittel ist mir das im Sturm ein bisschen zu wenig. Als 10er macht er das richtig gut, er spielt seine Bälle. Du kannst mit dem abschließen, weil er 5 Sterne Weakfoot hat. Es hat mega gepasst mit dieser Aufstellung, muss ich echt sagen, die ganze Zeit auch hier. Adama Traore, eigentlich IV gespielt durch Kursawa, aber Kursawa ist ein bisschen unbeweglich, finde ich, auf der Außenverteidigerposition. Er hat zwar 90 Pace, mit Shadow hat er 99. So hat sich aber nicht angefühlt. Aufgrund dessen habe ich mich dazu entschlossen, den mit Adama zu tauschen. Und hat mega gut geklappt. Dieser Typ, auch wenn man es nicht glaubt, dieser Kursawa, er hat ein Stellungsspiel, es ist krank. Es ist einfach krank. Er hat bei mir da hinten so viel weggeholt, Jungs, wer den mitnehmen kann, nimmt euch. Hoffentlich habt ihr den mitgenommen. Man kann ja leider nicht mehr mitnehmen, sorry. Passt auf jeden Fall mega gut. Sam Brotta, wie gesagt, habe ich eben schon dazu gesagt, für Joe Gomez rein. Havanier, eine Maschine auf der Außen. Jetzt nicht gedacht. Auf der 6 würde er mir noch mehr gefallen. Kann ich aber leider nicht spielen, da ich miserablerweise schon Bruno Fernandes auf der 6 spielen muss. Und zu einem Marquinhos absolut liebe. Brauche ich, glaube ich, auch nichts dazu sagen. Dann gehen wir in meine zweiten Taktiken. Wenn ich gemerkt habe mit der 4231, ich komme nicht durch. Dann bin ich auf die 41212 gegangen. Mir Samiagi taktik Wie gesagt, die habe ich auch nicht komplett so übernommen wie er erste Spiel. habe auch noch ein bisschen rumgetüftelt. Oh, sorry, jetzt mir ein Fehler unterlaufen, Jungs. Natürlich wollte ich euch noch die Anweisungen zeigen. Auf dem Stürmer habe ich einfach Abwehr überlaufen. Neymar ist schnell. Der soll hinter die Lücke versuchen zu kommen. Deswegen Abwehr überlaufen. <lacht> Außenspieler habe ich einfach nur defensive verstärken. Und für Flanken in den Strafraum. Dass ich mehr Spieler im Strafraum habe zum Anspielen. Der Zehner hat von mir alle Freiheiten gekriegt. Der soll überall rumrennen. Soll sich anbieten. Soll Bälle verteilen. Das ist eigentlich Bruno Fernandes sein Part. Aber da mir noch ein zweiter Sechser fehlt... Muss ich mal gucken, wie ich irgendwann link. Hat das Del Piero übernommen, der hat es mega gut gemacht, muss ich echt sagen. Uno Fernandes hat bei mir hinten bleiben und Mitte abdecken. Marquinhos ebenfalls. Hier hatte ich sogar eine ganze Zeit lang bei Marquinhos noch energisches Abfangen drin. Aber bei energisches Abfangen ist Geschmackssache. Natürlich geht der Spieler auf die Männer drauf, will den Ball erobern. Und so könnt ihr auch gut kontern. Das Problem ist, es zieht Ausdauer wie Sau. Und Marquinhos hat bei weitem nicht die meiste Ausdauer. Er war zur Halbzeit öfter mal platt. So, Zambrotta natürlich nichts. war auch nichts. Außenverteidiger. Hinten bleiben bei Angriffen. Und das war's. 4-1-2-1-2. Habe ich Breite sehr, sehr breit. In der Defensive. Wenn ich gemerkt habe, der Gegner spielt viel durch die Mitte, bin ich hier natürlich auch runtergegangen. Aber so bin ich dann rein. hab so versucht. Es hat mega gut geklappt, da du trotz 4-1-2-1-2, trotz dieser Aufstellung eigentlich eine enge Formation hast, trotzdem breit spielen kannst. Weil dein Bruno Fernandes, oder mein Bruno Fernandes und mein Lozano in dem Fall... Die haben sich auf die Außen geschoben. Die Mitte ist nachgerückt und somit konnte ich dann doch von den Außen schon kommen. Aber in der Rückwärtsbewegung war die Mitte bei mir dicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ihr dann merkt, der Gegner spielt sehr, sehr breit. Geht in der Breite auseinander. Wenn ihr merkt, der Gegner kommt viel durch die Mitte Geht ein, zwei Balken maximal runter, aber nicht zu arg. Ihr steht mit dieser Aufstellung kompakt in der Mitte. Die Tiefe habe ich wie immer auch auf 4. Ich bin einfach kein Typ, der bunkert. Erstens kann ich es nicht. Ich choke immer rein. Ich spiele dann einen dummen Pass, der dem Gegner natürlich dann ein Tor beschert. Oder eine Chance. Deswegen bin ich da nicht zu tief. Dann Offensivstil. Schneller Aufbau. Wenn ich den Ball habe, will ich schnell nach vorne. Gerade wenn der Gegner mit Fünferkette spielt. Die Spieler, die sind manchmal so schnell wieder zurück, da brauche ich den schnellen Aufbau, um nach vorne zu kommen, bevor seine Gegner jetzt gerade oft bei der Fünferkette, bevor seine Außenverteidiger wieder da sind. Wie eben schon erwähnt, Bruno Fernandes und Lozano kommen dann über die Außen, wo die Verteidiger noch gar nicht da sind. Dann kombiniert man sich in die Mitte, versucht über die Außen zu flanken, je nachdem wie das bei euch passt. Bei mir hat es mega gut geklappt. Die Breite im Offensivstil habe ich sehr eng. Habe ich nur auf drei, dass ich kompakt durch die Mitte kombinieren kann. Ich kann es nur immer wieder sagen, Bunkerspieler, Bunkerspieler, ich hasse so Menschen auch. Die können aber eigentlich meiner Meinung nach, wenn man so will, nichts dafür weil das spiel es einfach so hergibt es ist voraussetzung so zu spielen wenn du was erreichen willst für viele spieler gerade spieler die nicht so stark sind aber mittlerweile nutzen es auch viele e-sportler die 5 taktiken wie gesagt ich komme damit nicht zurecht ich habe mich hierfür entschieden breite auf drei in der mitte kompakt Ich kann mich durch kombinieren ich habe in der Mitte sehr sehr viele Anspielstationen, gerade durch das, dass ich eng stehe, wenn die Verteidiger irgendwann rausrücken, tut sich eine Lücke auf und dann ist man mit einem Pass im 16er und muss meist nur noch abschließen Spieler im Strafraum, ihr seht, habe ich hier fast voll, einfach aus dem Grund, wie ich eben schon erklärt habe, dass sehr sehr viele Spieler in der Box stehen. Gerade wenn die Gegner tief, verteidigen, versuchen eure Spieler hinter die Abwehrkette zu kommen und somit habt ihr mehr Anspielstationen weil der Gegner automatisch noch tiefer stehen muss wie eure Stürmer ihr könnt euch die Stürmer dann mit R1 wieder ranholen dann spielt ihr einen Pass dann lasst ihr mit L1 prallen dann geht der Spieler automatisch wieder ab und sobald er einmal falsch den Spieler switcht oder falsch verteidigt spielt ihr den Pass in die Mitte zack boom Tor garantiert Ecken habe ich hier wieder auf 3. Freistöße ist hier auch auf 3 gestellt. Gut, Freistöße bekomme ich nicht so oft, Wenn, dann sind sie meist in der eigenen Hälfte, wo ich eh nur einen X-Pass spiele. Kann man runtergehen auf 2. Müsst ihr für euch testen. Ecken habe ich wieder auf 3. Habe ich eben schon erklärt bei der anderen Taktik. So habe ich dann hier gespielt mit Dybala und Neymar im Sturm. Einen mit 5 Sternen Weakfoot. Einen mit einer richtig kranken linken Klebe. El Piero, wie gesagt, wieder auf der 10 Bruno Fernandes und Lozano als Mitte Sechser bzw. Achter, Marquinhos als Sechser dann hinten als Abräumer, Cursava, Sambrotta wieder in der IV, Adama über die Außen und rechts Die Anweisungen ergeben sich wie folgt. Zentral orientieren, vorne bleiben und Abwehr überlaufen. Zentral orientieren und Abwehr überlaufen, Ihr kommt über die Mitte in diesen Taktiken, nicht über die Außen, deswegen zentral orientieren, Abwehr überlaufen, Gang und Gebe, versuchen hinter die Verteidigung zu kommen, da kann man eventuell vielleicht auch noch überlegen, einem Abwehr überlaufen rauszunehmen und auf gemischten Angriff zu gehen oder als Anspielstation, bei mir hat es so mega gut geklappt, deswegen werde ich das erstmal so lassen. Bei dem Zehner habe ich vorne bleiben, Das, wenn ich hinten den Ball erober, wir haben schneller Aufbau, ich brauche vorne Anspielstationen, deswegen bleibt der Zehner bei mir vorne. Ist Del Piero, der hat starke Passwerte, er hat 5 Sterne Weakfoot, er hat einen kranken Abschluss, dazu Pace mit Hunter geht auch in Ordnung, reicht vollkommen, der bleibt bei mir nur vorne. Bruno Fernandes, hinten bleiben, Mitte abdecken. Ganz normal, wie bei den Mittelfeldspielern gang und gäbe ist. Bei Lozano habe ich das nicht, weil Lozano kein typischer Mittelfeldspieler oder kein 8 Achter-Sechser ist. Er geht sowieso mit nach vorne aufgrund von seinen Arbeitsraten. Deswegen habe ich da ausgewogener Angriff und Mitte-Abdecken, dass ich vorne zusätzlich noch Anspiel habe. Jung. Der Sechser bekommt ausgewogene Defensive. Mitte abdecken und in Verteidigung absinken. Somit seid ihr beim Verteidigen nochmal ein Ticken tiefer. Ihr habt einen Mann in der Verteidigung mehr. Ihr spielt praktisch in der Verteidigung mit einer Fünferkette dann. Ausgewogene Defensive deswegen, weil ihr nur einen Sechser habt und der sinkt sowieso in die Verteidigung ab. <lacht> und da will ich nicht, dass der Sechser links, rechts, Mitte, oben, unten überall rumrennt. Nur weil er äh, Ding. Nur weil er hier, wie heißt es jetzt, fällt mir gerade nicht ein, sorry. Nur weil er hier Passwege zustellen hat. Das will ich nicht. Deswegen habe ich sie ihm nicht gegeben. Samprota, Kursawa wie immer hinten bleiben. Der Außenverteidiger ebenfalls. Und das waren dann auch schon die Taktiken, mit denen ich gespielt habe. Kann euch hier nochmal gerne die Stats zeigen. Hier mein Neymar. Er hat sich gut eingefügt. Die Goldkarte war schon mega Liebe. Der Inform ist nochmal eine Nummer. Mehr, wenn man weiß, wie man mit dem umgehen muss. Dubala 30 Spiele, 21 Tore. Er hat Top-Vorlagen gemacht. Er hat Top-Schüsse reingezimmert. Trotz 3 Sternen Weakfoot hat mich positiv überrascht. Losano, der macht einfach aus der Außen seinen Job. Flitzen, flitzen, flitzen, passen, fertig. Ab und zu trifft auch ein blindes Huhn mal. So sieht es hier auch aus. Vorlagen hat er das für, dafür umso mehr. Passt mega gut. El Piero brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Wer die letzte Weekend League gesehen hat. Der Typ ist Liebe. Der Typ ist einfach Liebe. 74 Spiele sind zwei Weekend Leagues. Er hat 92 Tore. 65 Vorlagen. Gerade jetzt als Zehner. Mega Stats. Uno Fernandes muss ich bedenken. Oder müsst ihr bedenken. Spiele ich halt auf der 6 noch momentan. Deswegen hat er in 35 Spielen auch nur 9 Tore. Aber ich glaube für den 6 geht es mega fit. 14 Vorlagen stark. Akinjos 228 Spiele als Sechser, der Typ ist liebe, der hat trotzdem einen soliden Schuss, auch wenn es nicht danach aussieht, Jungs. Aber er hat 58 Vorlagen. Brusava spiele ich auch jetzt meine zweite Weekend League, habe mich jetzt dazu entschieden, nicht über die Außen, sondern über die IV zu spielen. Klappt mega gut. Adama ist jetzt mittlerweile mein Außenverteidiger. Auch mal nichts drüber sagen, Pace ohne Ende körper Der Typ ist ein Vieh. Hier Sambrotta sieben Spiele erst getestet, hat mega gut geklappt. Havanier sowieso Bombe und den guten alten Derer wieder im Tor. So, das war mein Team. Es waren meine ersten Elite-3-Taktiken. Ich hoffe, dass weitere Elite-Wins kommen, dass ich es öfter schaffe, in Elite zu kommen. Ich werde mich auf jeden Fall pushen, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich über ein Like freuen? Kommentiert mir gerne drunter. Jungs, Support ist kein Mord. Pusht euch. Lasst uns mal ein bisschen hier was Neues erreichen auf YouTube. Danke übrigens. Wir haben mittlerweile die 1220 Abos geknackt. Kuss an euch geht raus. Ich bin weg für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Taktiken weiterhelfen. Love you all, Picasso Army. Macht's gut. Wir sehen uns. and flowing through the air